Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Haben Sie schon mal über ein Paar, das sich scheiden ließ, gesagt, die haben einfach nicht zusammengepasst? Oder vielleicht denken Sie gar, dass es auch auf Ihre Beziehung zutrifft? Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Paare sich trennen, weil sie nicht zusammenpassen, dann sind sie nicht alleine mit dieser Meinung. Tatsächlich gibt es Untersuchungen, wie die Persönlichkeiten in Beziehungen sich ähneln und wo Paare Gegenpole sind. Und ja, man kann feststellen, dass bestimmte Konstellationen eher zu einer unglücklichen Beziehung führen als andere. Aber in einer großen Untersuchung, in der ein weites Spektrum an Daten in die Berechnung eingingen, stellte sich ein überraschender Effekt heraus. Um das Ergebnis verständlich zu machen, muss ich sicherstellen, dass wir alle das gleiche Verständnis von Statistik haben. Wenn es heißt, dass 60% der Paare mit einer bestimmten Konstellation eher unglücklich sind, dann heißt es natürlich auch, dass 40% glücklich sein können. Das heißt also auf keinen Fall, dass ein Paar mit der untersuchten Persönlichkeitskonstellation unglücklich sein muss. Es heißt auch nicht, dass diese Paare zu 60% unglücklich sein werden. Es heißt nur, ihr Risiko ist etwas höher zu der unglücklichen Gruppe zu gehören. Paare mit einer Voraussetzung für eine negative Prognose können also auch ganz glückliche Paare sein. Sie gehören dann eben zu den 40% Ausnahmen. Was die anfangs erwähnte Untersuchung so interessant macht, ist die Menge der Daten aus den verschiedensten Bereichen, die in die Berechnung eingingen. Diese Untersuchung wurde erst heute möglich, nachdem Computer in einer überschaubaren Zeit eine Unmengen von Vergleichen berechnen können. Dadurch konnte man auch dieser Frage nachgehen. Also, wenn für 60% eine schlechte Entwicklung vorausgesagt wird und für 40% eine gute, ist es Zufall, welches Paar in welche Gruppe fällt. oder? kann man etwas dafür tun. Die gute Nachricht, man kann. Tatsächlich war mein Beispiel mit den 60 zu 40% nicht ganz zufällig gewählt. Untersuchungen, die Paare mit verschiedenen oder gleichen Eigenschaften vergleichen, kommen meist zu Ergebnissen, die in diesem Bereich liegen. Es ist niemals 90% zu 10%. Leider, wenn die Ergebnisse in den Medien wiedergegeben werden, erscheinen die Unterschiede größer. Was dann am Frühstückstisch oft zu 100% zu 0% wird. Also Sätze wie, ich habe gelesen, dass wir als Paar mit unserer Konstellation einfach nicht zusammenpassen. Was man also bei dieser Untersuchung mit Hilfe von Supercomputern herausgefunden hat, ist, dass tatsächlich Paare mit statistisch unguten Voraussetzungen hervorragend miteinander leben konnten, wenn andere Faktoren berücksichtigt wurden. Das wird Sie jetzt nicht erstaunen, wenn Sie mehrere meiner Videos gesehen haben und sich denken können, dass ich diese Untersuchung erwähne, weil sie meine Überzeugung bestätigt. Ausschlaggebend, ob man zum positiven Prozentsatz gehörte, war der Faktor der gegenseitigen Wertschätzung. Daraus lässt sich schließen, ja, wissenschaftlich betrachtet können bestimmte Konstellationen etwas erfolgsversprechender sein als andere. Aber... Egal ob ihre Chancen eher besser oder schlechter stehen, mit dem Partner in dem sie sich nun mal verliebt haben eine glückliche Beziehung zu führen, ist es für ihr Glück wichtig die gegenseitige Wertschätzung zu pflegen. Denn wenn sie die Beziehung die sie nun mal eingegangen sind nicht pflegen, werden sie schnell in die Statistikgruppe rutschen mit einem negativen Ausgang. Und wenn Sie sich für eine Beziehung einsetzen, die auf die gegenseitige Wertschätzung achtet, werden Sie miteinander glücklich werden, egal was die allgemeine Statistik voraussagt. Und was können Sie aktiv tun, damit auch Sie zur positiven Gruppe gehören? Das sage ich Ihnen gerne auf couplecoaching.de Sie wollen noch mehr Tipps aus meiner Erfahrung von über 50 Jahren Praxis? Dann abonnieren Sie meinen Kanal.